Und hier zu Backround mit einem Video. Also ähm, ja, heute sind wir in Roblox hier im Flight Simulator. Ähm, ohne lange drum zu ich war bei way, im Urlaub in Kos. Ich bin da mit dem Airbus 320 hin und zurück geflogen. Und äh, ja, sagt mal, mit welchem Flugzeug ihr äh, geflogen seid, wenn ihr in den Ferien, wenn ihr in den Ferien irgendwo wart oder sagt äh, oder so oder schreibt in die Kommentare. Ähm, wo er wart oder so. Auf jeden Fall, mich würde das sehr interessieren. Und ja, äh, hier, ähm, das ist halt der Flight Simulator und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, wollen wir heute von Greater Rockford nach Zyprus äh, kommen. Deswegen starten wir vom Greater Rockford Flughafen. Äh, ja, dann einmal hier. Und äh, ich sag mal, wir nehmen ähm ich nehm also Leute ich denke ich, ich kann auch eine Chesna nehmen oder so. Aber nee, Leute, ich fliege nämlich mit einem Airliner hin. Und zwar mit ähm einem Also Ich fliege mir schon mit so einem hin. Und zwar mit, äh, ja. Ich würde sagen einfach Delta, ganz easy. So hier, das ist unser Flugzeug. Unser Bombardier. So also, hier sehen wir es noch mal und ich würde sagen, wir fliegen direkt los. Um genau zu sein, habe ich einfach null Bock irgendwie. Von da irgendwie nach da und dann wieder da zu fahren. Deswegen ähm, würde ich einfach sagen. Oh, uh, der hat ein äh, schönes sch Militärflugzeug genommen. Er fliegt halt mit so äh, einem äh, Bombardier CRJ700. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, nehmen wir jetzt die Kurve und fliegen lös, los, los äh, alles klar, nach Zyprus. Das ist ganz genau da hinten. Schön groß. Also dann müssen wir noch komplett äh, drehen, wenn wir das machen wollen. Aber egal. So, geht dann. Fliegen wir dann mal einfach nach Zyprus. Let's go. Hier ist by the way so ein Mellow Airport. Äh, Leute, soll ich mal einfach so aus Prinzip hier mal landen und dann einfach weiterfliegen so mäßig? Okay. Dann jetzt einfach wieder hoch. Ja, also im Landen, das muss ich noch ein bisschen lernen. By the way, ich, ich habe das Spiel auch schon äh, uh, off-camera mit Sammy player 2K gespielt. Ähm, auf jeden Fall, Sammy player 2 ist auch so ein YouTuber. Äh, der hat äh, etwas mehr Abonnenten als ich. Also abonniert äh, ihn mal. Äh, auch. Ich blende ihn genau jetzt oben rechts ein. Checkt ihn auch mal aus. Aber erstmal guckt das Video und dann könnt ihr ihn auschecken. Ja, auf jeden Fall fliege ich jetzt nach Zyprus. Zyprus ist eine große Insel, aber das hat halt nicht so diese richtig geilen Flughäfen. So, you know, mäßig. Also, by the way, um, so mäßig 100% Fluggeschwindigkeit braucht man eigentlich um, nur beim Start. Sonst kann man so mit... 65% fliegen, keine Ahnung, vielleicht mit, ja, so 45, so, das ist so, das, ist, das sind so Basic-Fluggeschwindigkeiten. Da sehen wir schon einen kleinen, Bär. ah, da ist Zyprus, Leute. Da ist Zyprus. Ähm, so, ja, jetzt fliegen wir mal nach Zyprus. 3000 Jahre später. Ich, ich habe Landegeschwindigkeit. Ich muss schneller werden. So, Landegeschwindigkeit braucht man beim Landen. Die Landegeschwindigkeiten sind bei 50%. Ah, ne, ne, nee. ich denke, ne, so bei 55, ja. 55 ist Landegeschwindigkeit. Da sehen wir schon irgendwo, warte, jetzt muss ich mal so raus so ein bisschen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Fluggeschwindigkeit mitnehmen, damit ich auch genug fliegen kann. So, da ist Zyprus, da ist eine Landebahn. So, jetzt. So. Oh, ich habe mich ein bisschen verschluckt. Okay. Sass. Okay, okay, okay, okay. So, jetzt brauchen wir Landegeschwindigkeit. Jetzt brauchen wir Landegeschwindigkeit, ganz genau. So. Und. Wir verlieren. Laranaka Airport. Okay. Okay, das sieht gerade richtig gut aus. Okay, Landegeschwindigkeit. Vielleicht ein bisschen zulegen, so. Und... da runter? Ja, das war clean, Leute. Das ist clean, Leute. Das, das nenne ich mal clean. Okay. So, ich würde mal sagen, wir fliegen noch einmal irgendwo hin. Aber dafür nehmen wir jetzt ähm, hier so. Plainspawn. So, ich würde, es gibt hier auch Airliner. Ah, ja, ja, ja. Es gibt hier Airliner. Aber Leute, jetzt macht euch mal auf was gefasst. Wir fliegen mit einer Concorde. Ihr wisst ja, glaube ich, oder so, es gibt keine Concorde mehr, denn sie, äh, sie wurde ähm, weggemacht, weil sie zu unsicher war. Oder weil da mal irgend so ein Sturz passiert ist. Keine Ahnung. Ich habe mal so eine Doku einfach darüber geguckt. Auf jeden Fall, das ist ein richtig mächtig mächtiges Flugzeug. Also um mit diesem Flugzeug zu landen, da braucht man Respekte. Ja? Also, taxi -Ink. Ja, ich frage mich, was taxi ist. Aber egal. Hauptsache, wir fliegen einfach mit einer Concorde. Okay, wir müssen hier ganz langsam einfach rein. Leute, wir sind schon 109 Minuten geflogen. Also nicht, also nicht so wirklich sind wir, aber naja. Also wir sind hier jetzt in Zyprus. Und ich würde sagen, wir fliegen aus Prinzip einfach ähm, zurück nach Greater Rockford. Dann ähm, sind wir zurück in Greater Rockford, da wo wir waren. Und dann ist ja auch schon alles okay. Drei, zwei, eins. Das Greater Rockford. Da fliegen wir jetzt hin. Okay, wir fliegen. Also, da muss man schon richtig. Also, äh, eine Dings ist schon richtig schnell. So eine. Concorde. Müsst ihr wissen. Leute, ich habe gerade einfach die Schallmauer durchbrochen. Das ist Greater Rockford. Leute, ich bin schon bei Greater Rockford, Leute. Was ist das? Da da da, da, da, da, da, da. Okay, wir müssen das jetzt komplett auf Null machen. Da landen wir jetzt. Komplett auf Null. Okay, Leute, das war keine gute Idee. Ah, wir sind zu schnell. Leute, wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Anhalte, nein. Ach. Leute, ich fliege ja halt noch. Naja, auf jeden Fall... Wir sind jetzt ein bisschen rumgeflogen. Ich denke mal, das ähm, war es jetzt für heute. Ähm, ja. Okay, dann würde ich mal sagen, ähm, ähm, äh, abonniert gerne, liked das Video und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und ich würde sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.